Ich hoffe, die Raketen werden gar nicht fertig. Manche also sagen, wir haben es. Es natürlich ganz eng zu dem Munde, weil eben Leute, sie wären auf dem Bau gerade ausgestellt, die erste Satelliten. Der Oktober ist. Ähm ganz kurze. an Informationen, da war ein Festbankett unter dem Dann kam ich da an Hotel, stieg also aus dem Auto aus. Einmal als Film. Und da ist natürlich Phänomen mit prädestiniert und deswegen wollen wir hier sehen, dass also auf die Raketenflugzeuge, aber auch die Solar-DDR-Zeiten war hier so eine, so eine Marineliebstelle eingebaut, das ist jetzt alt weggerissen. Hm? Und hier entwickelt sich jetzt im Prinzip, was wir als Grünfläche sehen, wo die Autos jetzt da rumfahren, die neue Ortsmitte. Allen Flugzeuge sind Also hier haben wir regelmäßig auf weil die Müssen wir ja. auch bewegt werden, regelmäßig gewartet. Ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Das war nicht immer so toll. Im Prinzip haben wir hier ja auch noch einen Schmuck Das wäre schlecht. Alle Richtungen sich drehen. turbo vorne drin. Sehr schön. Es gleich weg. Pilotenausbildung genutzt. So und jetzt werden wir gleich den Diesel hören, den wir nachher beim Fliegen. ja jemand weil die Kiste runter ist